Im Rahmen meiner Arbeit muss ich natürlich sämtliche aktuellen Web 2.0-Dienste nutzen, um entsprechend äh, auch up-to-date zu sein. Äh, zum einen äh, vor allem Facebook, aber auch Twitter und äh, schließlich auch äh, solche Medien wie äh, Google Docs und äh, auch Doodle könnten in diese Reihe gehören. Äh, es ist immer schwer zu sagen, ab wann Web 2.0 beginnt, und wo es nur spezifische Dienste sind. Ich glaube, äh, insgesamt diese Dienste kommen an und äh, angesichts der Meldungen, die wir bekommen, äh, werden auch entsprechend von den Nutzern gelesen.